Herzlich willkommen zum neuen Video aus der Reihe Inspiration, Motivation und Wissen mit dein Leben voller Leuchten. Heute wieder am Meer. Wie du vermutlich weißt, bin ich sehr gerne am Meer. Ich bin überhaupt sehr, sehr gerne unterwegs. Und heute möchte ich dir erzählen, welche sehr, sehr einfache und sehr spannende Eigenschaft unseres Gehirns wir nutzen können, um auch kurze Reisen sehr zu genießen. Ich arbeite viel, ich arbeite auch sehr gerne und ich reise viel. Und früher, wo ich nicht so viel reisen konnte, weil ich viel mehr arbeiten musste, habe ich natürlich immer traurig auf den Kalender geguckt, weil ich immer überlegt habe, wie kannst du nur mehr als eine Woche zum Beispiel verreisen oder mehr als zwei. Weil ich immer dachte, eine längere Reise hat mehr Wert oder eine längere Reise bringt mehr Entspannung oder eine längere Reise ist irgendwie besser als eine kurze Reise. Und dann lasse ich zwei sehr spannende Fakten und ich glaube, dass diese Fakten auch dir helfen, dich da zu entspannen und auch kurze Reisen voll zu genießen. Der spannende Fakt Nummer eins ist, dass der Erholungseffekt von einer Kurzreise genauso stark sein kann, wie von einer dreiwöchigen Reise. Dazu passt auch, dass dieser Erholungseffekt gleich schnell weg ist. Also egal, wie viele Erholungseffekt wir uns geholt haben, der ist gleich schnell weg, wenn wir wieder arbeiten. Der zweite spannende Fakt und diesen finde ich viel, viel spannender, ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir nun einen Tag oder drei Wochen weg waren weil unser Gehirn im Nachhinein nur zwei Sachen abspeichert. Und zwar den Höhepunkt von der Reise, also was war das Schönste daran, und den Abschluss von der Reise. Und wenn wir diese Eigenschaft von unserer Denkmaschine wissen, wenn wir diese Eigenschaft von unserer Denkmaschine kennen, dann ist es viel, viel einfacher, auch mal für einen Tag ans Meer zu fliehen und einfach zu sagen, ich bin nur 24 Stunden weg das ist keine lange Reise, aber die kann ich mir wirklich, egal wie viel ich arbeite, organisieren. Und selbst an einem ganz, ganz grauen Tag und selbst an einem ganz, ganz grauen Wochenende kann ich mir innerhalb von diesen 24 diesen einen Höhepunkt verschaffen. Und ich kann den Abschluss der Reise so gestalten, dass mein Gehirn als Effekt, als Erlebnis und als Erinnerung etwas ganz, ganz Schönes abspeichert. Und wenn ich das bewusst mache und bewusst genieße, dann habe ich da genauso viel davon, wie von drei Wochen auf Mauritius. In diesem Sinne, schau dich um, schau, wo ist ein Ziel, was für dich, also ich wohne in Hamburg, für mich, für mich ist halt alles, was am Meer ist, relativ leicht und schnell zu erreichen. Was ist es für dich, was du relativ schnell erreichen kannst, wenn du sagst, war vielleicht nur ein paar Stunden weg, vielleicht nur einen Tag irgendwo, im Wald, in den Bergen, einen schönen Blick aufs, auf etwas, was ich gerne anschaue. Und mein Gehirn speichert das ab, als wäre ich drei Wochen in einem super Urlaub. Urlaub. Ich sehe, nein, doch. Oh. Du siehst, es ist ganz viel an uns selbst, wie wir unser Leben zu einem schönen Leben machen können, wie wir unser Leben zu einem guten Leben machen können. Und ich wünsche dir, dass du es ganz oft ganz bewusst einsetzen kannst und dass es für dich ganz doll funktioniert und du immer das Gefühl hast, der Gestalter deines Lebens zu sein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du der Gestalter deines Lebens sein kannst, empfehle ich dir den Jahresbegleiter, den Birgit Dirker und ich zusammengestellt haben mit ganz vielen guten Fragen für dein noch besseres Leben. Die Adresse zum Shop, wo du den Jahresbegleiter kaufen kannst, den findest du unten im Infokasten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch, wenn du mir erzählst, wohin deine nächste Reise gegangen ist und wie du die Zeit genossen hast und wie du deinem Gehirn geholfen hast, diese Zeit als eine wundervolle Zeit mit dir selbst abzuspeichern. Wenn es jemanden gibt, dem du dieses Video empfehlen möchtest, schick es einfach an diese Person weiter. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.